Was hier vor der Küste von Virginia im Meer versinkt, ist ein Highspeed-Kabel von Google. Es kann in weniger als einer Sekunde riesige Datenmengen über den Atlantik transportieren, E-Mails und Geldtransfers zum Beispiel. Reißt die Schnur ab, hat Europa ein Problem. Vielen Leuten ist das nicht bewusst. Sie denken, dass unsere Daten zum großen Teil über Satelliten übertragen werden. 99 Prozent des internationalen Datenverkehrs fließen aber durch Tiefsee-Glasfaserkabel. Dutzende von solchen Kabeln verbinden Nordamerika mit Europa. Manche sind bis zu 6.600 Kilometer lang und liegen 8.000 Meter tief auf dem Grund des Atlantiks. Experten warnen schon lange vor den Gefahren für diese kritische Infrastruktur durch natürliche Ursachen wie Erdbeben oder gezielte Sabotage. So sei Russlands Interesse an den Tiefseekabeln in den letzten Jahren massiv gestiegen. Denkbar seien Anschläge mit U-Booten oder atomar betriebenen Unterwasserdrohnen. Die Fähigkeit dazu hat Russland schon lange. Jetzt scheint auch die Absicht dazu zu kommen, kritische euroatlantische Infrastruktur zu attackieren. Wir sollten diese Drohung sehr ernst nehmen. Jeden Zentimeter Tiefseekabel zu beschützen, sei unmöglich. Die mutmaßliche Sabotage der Nord Stream Gaspipelines in der Ostsee müsse daher ein Weckruf sein. Die einzige Lösung ist, die Verlegung weiterer Kabel als Ersatz für den Ernstfall.